Guten Morgen, ich ist euer Thomas von Toursworld und ich sitze da gerade vor meinem Motorrad in Mexico City vor der Italica DM250X <lacht> Heute geht's Richtung Toluca Also es geht nach Toluca, dort möchte ich gerne einen Service machen lassen mein Motorrad Ich hoffe, dass die das gleich machen und dass ich es nicht stehen lassen muss Vielleicht mit Einwurf kleiner Münzen geht's schneller Und dann weiter in den Toluca Nationalpark Das ist ein Bergsee, Kratersee und ein Ziel soll Valle die Bravo sein. Das ist ein sehr schönes Touristendörfchen äh, in ein, in, äh, also im Gebirge und, und da gibt es auch einen schönen See. Ich bin schon gespannt, was da alles zum Sehen gibt. Und natürlich lasse ich euch daran teilhaben. Ah. Und würde mich freuen, wenn es meinen Channel abonniert und, und mir Daumen hoch geht und was es auch immer so gibt auf YouTube und Kommentare schreibt. Das wäre ganz nett. Also, da sieht man jetzt da. So, jetzt ist es soweit, jetzt verlasse ich Mexiko City, wirklich eine schöne Stadt und echt lässig bis auf die Luftverschmutzung, die geht ein bisschen an die Substanz, aber im Großen und Ganzen war es echt super. Jetzt geht es einmal nach Toluca und da möchte ich gerne einen Service für Mopperl machen, ich habe bei 500 Kilometer sollte ich das ersten Service machen. Ich hoffe das funktioniert und wenn nicht dann ja, gehe ich weiter nach Valle di Bravo und probiere dort das Service zu machen, weil dort werde vielleicht zwei Nächte in einem Hostel schlafen oder so. Schauen wir mal. Ja, also wird sicher ein langer Tag, sind 200 km, ungefähr, 200 250 Kilometer alles zusammen und wird sicher wieder scheinen. Weiter passt auf alle Fälle. Ja. Also, ja, normalerweise müssen wir das sehen. vorher fahre ich Schaut euch das an, die machen da gleich die Müllsortierung hinten. Also, die klauen das oben aus und machen die S Sortierung in die großen Sack War geil, oder? Ja. Also, ist ein Job, den man wahrscheinlich nicht braucht. Da habe ich, glaube ich, die geilste Strecken erwischt. Das ist Stop and Go. Hört euch das aber auch da. Da fahrst du mittendurch durch die Siedlungen. Ja, eigentlich echt cool, dass man das Ganze immer so sieht, wie das wirklich da ist. Also schon ein Hammer. Ich meine, das ist irgendein Raumbezirk von Mexico City, nicht ich an. Oder ist so, weil so weit kann ich nicht sein. Äh, ich bin auch irgendwie, glaube ich, out of Data. Sprich, die SIM-Karten ist leer, jetzt muss ich den noch aufladen gehen. Habe aber leider meine Telefonnummer wieder im Gepäck drehen, da kann ich wieder alles abpacken. Ja. Aber man macht halt immer so seine Erfahrungen, oder? Und man wird von jedem, von Tag zu Tag immer routinierter. Ja. Stand 55 für 55 Kilometer. Aber gut, das da geht es jetzt eh schon besser. Da waren ein paar andere, äh, ich mal, Passagen. Aber da habe ich die Kamera nicht eingeschalten gehabt. Da oben bauen sie anscheinend die Autobahn. Ja, die ich mit dem Motor nicht benutzen darf, anscheinend. Aber egal, ich habe Zeit. Und irgendwie ist das auch mit dem Moped ohne ABS und so, die Bremsen sind ja nicht wirklich. Also man braucht ja wirklich die Hinterbremsen auch. Nicht so wie bei anderen Motorradl. Ist kein, ist kein GS. Post mit der Integralbremsen nur quasi vorn bremst. Das ist ein bisschen wieder Gewohnheit, das ist ein bisschen puristischer, Aber es macht genauso Spaß. So, kurzer Zwischenstopp, da müssen stehen bleiben, weil falls der Stefan zuschaut, schreiben wir es vielleicht ins Kommentar oder in die Kommentare. Tiroleser, ha? schau mal, fast wie in Tirol, nein, ich bin da ziemlich hoch oben, also ich schätze, das werden 3400 Meter sein da, weil letztes Mal bin ich da auf 3.1 gewesen und da bin ich jetzt da komplett weit aufgefallen. und die Italika spuckt ein bisschen zwischendurch, sie sieht, ich glaube ich, fast ein bisschen zu hoch. Aber es geht. Schauen wir. So, jetzt geht's auf die Autobahn. bin schön neugierig. Glaub. Normalerweise darf ich drauf fahren, also egal. Jetzt mich aufhalten, dann habe ich halt Pech gehabt. Es ist, glaube ich, gar nicht so eine richtige Autobahn. Aber das ist ein richtiges Bergterfel da. Schauen wir mal. Jetzt sind 33 Kilometer bis da Luca klingt gemütlich mit 70 bis 80 ist die Italica recht angenehm zum Fahren ah da ist der Luca Contre, ah okay ah da steht jetzt Solo Autos okay ja ist eigentlich eh ganz klar Solo Libre also für alle anscheinend und dort dürfen Autos fahren oder gratis mir ist jetzt noch mal aus. Ah, schaut euch die Aussicht da auf an, unglaublich! Ja, ist eine gute Idee, dass ich den Nationalpark da mitnehme. Echt wunderschön, Wunder, wunderschön. Wenn man das Motorrad verregt, wird es natürlich lustig, weil. Ah, keine wir Empfang habe ich da auch <lacht> Keine Und, aha, okay. Anscheinend ist da was zum Zahlen. Ja, ich schalte einmal ja ab. Geh okay, schade, jetzt haben wir jetzt früh gefreut auf den Nationalpark Doraft. Gut, wer mir mein Video anschaut, der ist anscheinend nur Samstag und Sonntags geöffnet. Der nette Herr hat mir das da jetzt gesagt, dass da kein. Betrieb ist. Naja, gut. Vielleicht habe ich mal die Möglichkeit, dass ich da wieder zurückkomme. Aber zum Glück sagen wir mal so, was gleich jetzt am, relativ am Anfang und ich braucht jetzt nicht bis zum Schluss hinfahren und weiß dann, dass ich nicht reinkomme. Die Gegend da haben wir, leider der Nationalpark gesperrt. Ja, dreimal halt um. Und jetzt gehen wir mal Pipi machen. So, das ist Scott und Guy, die sind von Amerika, sind so Cargo-Piloten aus Memphis. Und Scott ist aus, ursprünglich aus Österreich, hat Verwandte und seinen Kollegen. Und die habe ich da im Toluca-Nationalpark kennengelernt. Irgendwie eine geile Gegend, oder? <lacht> war wow, so richtig geile Motorradstrecken da nach Valle de Bravo, unglaublich. Das, ist, das macht so richtig Spaß. Oh. Natürlich war ein bisschen ein stärkeres Bike vielleicht gar nicht schlecht. Aber, ich muss sagen, da geht es leicht bergab. Das macht schon Spaß da. Ich muss erst Vertrauen in meine Reifen finden. Das sind doch Stollenreifen. Worden. Das bin ich nicht so gewohnt, Aber, bis jetzt halten sie da ist echt lustig macht wirklich spaß schaut mal da da kommen noch etliche kurven also fun Factor extrem hoch. Also die Strecke von Toluca nach Valle di Bravo. Sehr, sehr zu empfehlen. Und die Straßen ist auch in sehr gutem Zustand. Also da gibt es nichts zum Aussetzen. Ich muss sagen, die Italiker. Der hat keine schlechte Kurvenlage, also die Dämpfer sind in Ordnung, ich habe jetzt natürlich gepackt mit, ich schätze das sind so insgesamt 15 Kilo, nur zusätzlich drauf, meine 95 Kilo. Die Dämpfer sind jetzt, ja, der hintere Dämpfer, ich hab, so, so wie er eingestellt ist, also wie gekauft hab, hab ich es kaufte habe mit lassen, auch nicht, halt. also ich schätze, das passt schon. Und die Gegend ist einfach geil. Also jeder Biker weiß das, der Duft im Sommer von einem Kieferwald oder so, den hat man da in der, Na der Nase. Echt, echt cool. So langsam kriege ich einen Hunger, vielleicht stoppe ich nochmal irgendwo am Weg. Oder ich fahre gleich durch bis Walle de was sind 40 km, sagt der Mann. Aber das stimmt sicher nicht, ich weiß nicht. Google Maps, wie da Durchschnittsgeschwindigkeit drinnen haben, von, sicher von keinem Motorrad. Und wenn du da mit einem Auto fährst und wenn da LKW vor dir ist, magst du ihn fast nicht überholen. Mit dem Moped kommst, kannst du immer noch seitlich vorbeischummeln. Jo! Ja, echt. Echt Spaß! Spaß, Spaß, Spaß! So, da kommen jetzt auch noch alle VW, Golf, Fans auf eure Rechnung. Schaut euch mal die Folgen an, was der da draufgezogen hat. <lacht> die sind nicht ohne. Das, die Dioniks-Szene gibt es überall, auch in Mexiko. Vor allem für die. Golf habe ich noch nicht wirklich viele gesehen, gibt es auch, aber Jetup war noch Haufen um und um und da hat wirklich die VW Käfer und die gibt es auch in richtig geilen Versionen. Aber leider habe ich noch keinen erhascht, also auf die Schnelle, dass ich dort mitgefilmt hätte oder so. So, mit den ersten Eindrücken von Wale Bravo werde ich heute das Video beenden und würde mich freuen, wenn es dann weiter dabei bleibt. Mein Channel abonniert, Daumen hoch natürlich, muss sein, die Glocke aktivieren, dann wird es immer informiert, wenn ihr ein neues Video hochladen Und äh, ja, und dann werde ich einfach Wale di Bravo, dann ein eigenes Video machen. Ja, ich glaube, das ist es wert, das ist voll schön da. Oh, da Kaffee Crepas und Big Burritos. Ich glaube, da bin ich heute schon mal, heute oder morgen sicher mal da. Ja, also, bleibt mir treu. <lacht>